Florian Silbereisen, 39, ist das neue Gesicht der Castingshow. Deutschland sucht den Superstar. Als Chefjuror ist der Schlagerstar momentan auf der Suche nach neuen Talenten. Für sein Engagement soll er jedoch einige Forderungen an RTL gestellt haben. Dazu gehöre unter anderem, dass er seine Ex Helene Fischer, 36, für regelmäßige Auftritte in der Show verpflichten möchte, wie Schlager.de, wissen will. Auf der Suche nach neuen DSDS-Juroren soll auch Helene Fischer in der Vergangenheit ein Angebot von RTL bekommen haben. Da sich die Sängerin momentan allerdings mitten in den Aufnahmen ihres neues Albums befindet, fehlte ihr die Zeit, um bei der Show mitzumachen. Florian Silbereisen könne sich jedoch vorstellen, seine Ex-Freundin regelmäßig als Gastjurorin einzuladen. Können sich Fans des einstigen Schlagertraumpaares also vielleicht in Zukunft auf gemeinsame Auftritte von Helene und Florian freuen? Jürgen Drews neben Andrea Kiewel im ZDF Fernsehgarten Erst im April 2021 war Jürgen Drews in der ZDF-Serie, um Himmels Willen, zu sehen. Nun tritt der »Ich baue dir ein Schloss« Interpret erneut für das zweite deutsche Fernsehen auf. Am Mittwoch, 21. Juli 2021, können sich Fans auf einen Auftritt des Schlagerstars im ZDF-Fernsegarten freuen. Das teilte der 76-Jährige in den sozialen Medien mit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschauen würdet, schreibt Jürgen Drews bei Instagram. Für seine Community ist das eine Selbstverständlichkeit. Schaue ich mir an, verspricht Radiomoderator Felix Möse. Eine andere Nutzerin stellt erleichtert fest, die Sendung ist gerettet. Florian S.I.L.B.EREISEN Aus Schlagerstrandpartie wird Schlagerpartie, wie man es neuerdings von Florian Silbereisen gewohnt ist, wurde die nächste Show am 14. August offensichtlich schon wieder umbenannt. Aus der, die große Schlagerstrandpartie zum Geburtstag, endlich wieder live. Wurde nun verkürzt, die große Schlagerpartie zum Geburtstag, endlich wieder live. Selbstredend geht es die Gebührenzahlerinnen und Zahler nichts an, wer in dieser Show zu Gast ist. Wobei es ja auch fast egal ist, erstens kommen ja eh immer die gleichen Gäste und zweitens steht ja auch nicht fest, wo das Event stattfindet. Und selbst wenn Gäste angekündigt werden, ist bekanntlich ja möglich, dass damit lediglich ein Video gemeint ist, das eingeblendet wird. Die große SCHLAGERPARTY zum Geburtstag, endlich wieder live. Präsentiert von Florian Silbereisen, am Samstag, 21. August 14, um 20.15 Uhr im Ersten. Vor 30 Jahren begann seine TV-Karriere mit seinem allerersten Fernsehauftritt, und mit seinem allerersten Album. Der Gegenwind war von Anfang an und immer wieder stark. Aber er hat es trotzdem geschafft. Als jüngster Showmaster am Samstagabend überzeugte er sogar den Altmeister der Fernsehunterhaltung, Rudi Carell. Im August wird Florian Silbereisen 40. Er feiert sein Jubiläum und seinen Geburtstag mit einer ganz besonderen und ganz neuen live show Ich freue mich, dass ich mit den Menschen feiern darf, die mir nun schon seit Jahrzehnten die Treue halten. Endlich können wir mit der großen Schlagerstrandpartie gemeinsam wieder so richtig durchstarten. Auf der Gästeliste der Open Air Show stehen viele Stars mit vielen Hits und vielen Überraschungen. Weitere Infos zur Show folgen regelmäßig auf www.feste.tv. Eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR, des BR und des WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF.